Hallo, ich bin Niklas, links neben mir ist Dave und rechts neben mir ist Tobias. Wir arbeiten für den Hansrenkli Bau AG und sind hier auf der KZ enkli buch bau -Stell. Wir zeigen unseren Alltag und auch mit. Beim Hans Hansrenkli gefällt mir mitarbeiten, man kann gut zusammen freundlich und ist eine kleinere Bauten, man kann viel mehr lernen für die Lehre lernen. Und das finde ich super. Als Strassenbauer sind die Tätigkeiten durch den Graben machen, durch Leitungen betonieren, durch Asphalt einbauen und schlussendlich die bei ganzen Fahrbahnen gestanden. Das, das Besondere an diesem Beruf ist, dass man kann mit Maschinen arbeiten, mit und kleinen Maschinen und man kann im Team zusammenarbeiten. Mit der Lehre als Strassenbauer ist der Vorteil, dass du Blockschule hast und dich in dieser Zeit voll auf die Schule konzentrieren kannst. Bei der Firma Hans gefällt mir, da im Sommer die Tage länger sind, tut mehr arbeiten, die kann man aber im Winter dafür wieder kompensieren. Wenn du die Lehre als Strassenbohrer machen willst, ist es am besten, wenn du allwettertauglich bist, gerne draußen arbeitest sowie im Team und körperlich robust bist. Wenn du das gefallen was du bei uns im Einblick gesehen hast, tu dich doch jetzt bei der Hans Renkli bewerben. Wir freuen uns auf dich.